Wir treffen uns auf Kronikas Insel. Diese Narren glauben sich dem Sieg nahe. Ihre Überheblichkeit wird ihr Verhängnis. Wie traurig. Meine Tochter gibt ihrer Sentimentalität nach. Kommen dir Bedenken, Cinder? Wohl kaum. Kitana umwirbt einen Bauern und gehorcht dem Donnergott. Sie könnte keine größere Enttäuschung sein. Wer hätte das gedacht? Die Insel. Komm rechtzeitig. Ein ewiges Reich erwartet dich. Herein. Kitana Khan. Sei nicht zu so formell, Mutter. Du bist Kahn, Kitana. Fordere die Achtung deiner Untertanen, auch meine. Oh, ich werde dich stets gern begrüßen. Und ich dich stets gern besuchen. Unser Bataillon bricht zur Blutsee auf. Königin Shiva und die Shokan folgen als Nachhut. Darf ich um etwas bitten? Mutter, du musst nicht. Sprich dich aus. Shiva, Königin Shiva, riskierte alles, um mich zu wecken. Die Ehre gebietet, dass ich mit ihr in den Kampf ziehe. Ja, das stimmt. Und die Geste der Loyalität wird die Moral der Shokan heben. Danke, Kitana Khan. Nicht, wann es genug ist. Erledigen Sie ihn. Frau, du bist's. Still, mein Gatte, ich bin hier. Die Seelenkammer wird deine Wunden heilen. Dann bestrafen wir Kitana und nehmen uns den Thron. Imperatorin? Habe ich mich verhört? Du würdest deine eigene Tochter verraten? Sie kommt nach ihrem Vater, Shiva. Jared war ein schwacher König. Und Kitana ist ein schwacher Khan. Schwach? Sie besiegte Shao Kahn. Aber sie konnte ihn nicht töten. Das ist ihre Lektion. Vernichte deinen Feind. Sonst steht er wieder aus. Das war mal so, aber jetzt gibt es bessere Wege anzuführen. Äh, okay, jetzt kommen wir ins Sindel-Kapitel. Das heißt, ich brauche nochmal ihre <lacht> Äh, Die Präsenz gefällt mir nicht. Die lasse ich weg. So, das reicht. Vier Attacken. Ach, das hat hier keine Range, Oh, Uh, dann tat weg. Ja, war ja klar, dass die nicht so gut ist, wie sie sagte. <lacht> Man hätte ja hoffen können. Kann ich das nicht auch extenden? Nö. Hey, hör auf. Nein. Böse. Da, das mit reichen. Nummer 1. Oh, Wäre ja auch zu schön gewesen. Der ist heftig. Der ist richtig heftig. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe den im Titel gelesen. Äh, Kapitel 17, Sindel und Shao Kahn. Ich habe gar nicht dran gedacht, aber ja. Shao Kahn ist ja gar nicht tot. Es war irgendwie, nach der Story dachte ich, der ist tot. Kitan hat ihn umgebracht, aber hat sie ja gar nicht. Wups! Götter, älteste Zittern mir, Shiva. Welche Hoffnung hast du? Kitana ermordete eure Shokan-Brüder. Shiva trotzte ihr und erlitt diese Strafe. Schwört eure Treue und dann werde ich sie rächen. Ich will ihn beim Fuß nehmen und zweiteilen für all die Zeit, die er uns genommen hat. Bald haben wir das Stundenglas. Die Ewigkeit wird unser Reich sein. Wir werden alle Zeit der Welt haben. Del. Kommt mit mir. Kronika sucht nach euch. Kronika? Wo war sie, als Kitana meinen Thron gestohlen hat? Sie soll an ihren leeren Versprechen ersticken. Sieh zu, Frau, wie ich dieses Konstrukt zerlege. Nichts wäre mir lieber als das. Errege nicht Kronikas Zorn, Schaukan. Vor dem goldenen Relikt? Ich töte dich und schick dich hier jo, ich wollte jetzt mal das spielen. Das habe ich eigentlich sehr selten gemacht bis jetzt. Ich muss eh nochmal gucken, wie ich die ganzen Fatalities... äh, das sind debuff. Ah, geil. Komm, nehmen wir mal rein. <lacht> Geil Also ich wusste nicht, dass er die Debuffs drauf hat Das finde ich noch lustig Ich brauche die nicht, aber die sind lustig Was kann ich hier in der Mitte machen? Wahrscheinlich jumpen Nein, nein, nein, nein Du tust in Arschloch Fick dich Und stirb Passt. So, jetzt. Ich nehme die Erniedrigung mal raus. Ist ein bisschen übersichtlicher. Weil Shaokan hat schon geile Fähigkeiten drauf. Die Vernichtung ist auch so heftig von ihm, finde ich. Vom Extended mit dem, mit dem Speer. Mm -mm. Kein Panik. Mm. Geras ist so schlimm. Das ist ein scheiß Sand überall. Sehr gut. Und wir kriegen Jacks zurück. Cool. 1.000 Jahre, und du bist ganz die Alte. Und jetzt bedroht uns Shao Kahn. Vielleicht sollten wir die Flotte senden. Nein. Shao Kahn und Sindel haben uns ungewollt einen Vorteil verschafft. Ihre Armee wird gegen die von Raiden um die Krone kämpfen. Und sie beide schwächen. Was übrig bleibt, zerschmettern wir mit Leichtigkeit. Die Krone wird wieder mir gehören. Und damit beginnt die neue Ära. Cage meldet sich zum Dienst, Sir. Ich meine, Mann. Oh, nein, die's dead. Du hast schon eine Schusswunde zu viel. Bin wieder heil, Cassie. Raiden hat mich mit seinen Donnerhänden massiert. Wo wir dabei sind, wo ist denn Mama Bär? Da drüben und wartet auf Shiva, aber wir laufen in fünf Minuten aus. Wo sind sie? Trophäe für meine Arena. Geht das nach Geschlecht oder ist das sexistisch? Klappe und versuch nicht zu sterben. Genug geschwätzt Narren. Ihr werdet gefälligst dem Reich dienen. Zwing uns, du autoritäres Arschloch. Schnapp dir den Witzbolz. Ich werde das vorlauter kür. Ich erziehe? Du weißt, dass ich Shinnok geröstet habe. Ha. Schinnock hat ihn triggert, weil er im Kampf wertlos war. Dein Sieg über ihn ist der Beweis. Boah, der tut weh. Auch oh, cool, wir sind am Blut mehr. Na, ah, das war zu spät mit dem Extenden schon. Ah, Cassie hat immer 950 Leben. Ich habe mich in der Main Story schon gewundert. Aber die scheint immer 950 zu haben. Fällt mir jetzt gerade mal so nebenbei auf. Okay, 1-0. Das wird jetzt recht einfach. Äh, übrigens ist Geras Todes. Da hat immer diesen Blick drauf, so, nein, bitte nicht. So, oh, ich bin so arm. Und ich dachte mal für immer so, ja, das ist ein Wix, aber... Ähm, es ist tatsächlich so, wenn man die Endings von denen sieht. Geras ist nicht einfach so, weil er ein Arschloch ist, sondern weil er dieses Zeitändern schon endlose Zeiten mitgemacht hat und einfach irgendwann durchgedreht ist, wie Chroniker selber auch. Das ist ein kleiner Spoiler für sein Ending, das werdet ihr dann noch im Detail sehen, aber einfach mal so. Geras ist nicht einfach nur ein Arsch. Geras hat eigentlich einen Stil, der auch in seinem eigenen Ending dann ziemlich gut rüberkommt und ich finde nicht, dass er einfach nur ein Arschloch ist. Der hat schon seine Gründe, die sind voll nachvollziehbar irgendwie. Der alte Mann ist untröstlich. Wozu um Schwächlinge weinen? Diese Frauen sind mutiger und stärker als 50 von euch zusammen. Okay, Idioten. Keine Witze, keine Spielchen, nur Combat. Ihr wollt Ärger? <lacht> Ihr kriegt Ärger! Darf ich es beenden? Auf jeden Fall. Kämpfe bestritte ich nur für mich. Aber dieser... Dieser ist für meine Familie. Du armer, jämmerlicher Mann. Ach du Scheiße. Und ich muss ihn fertig machen. Ich bin nicht ein fertig Mann. Das ist der junge Johnny, der endlich Mann hier hat. Und ich muss ihn töten. Also, Kühn, ja, fertig Mann. Oh, der ist geil. Der ist assi, der gefällt mir. Das ist ja schlimmer als... Er, als die von äh, Kitana selbst. Die hat ja auch so einen Assi-Grip, äh, einen Asi attack auf Basic. Und das Ding hat einfach Überrange. Ich finde das uncool. Boah, der tut weh. Den kann ich aber nicht, nicht extenden, merke ich. Ist okay. So, Nummer 1. Oh, scheiße, jetzt springt Johnny für seine Familie ein und ich muss ihn fertig machen. Ich hoffe, das rächt sich alles gleich. Ich habe das Gefühl, wir spielen in Kapitel 17 momentan zu viel auf der bösen Seite. Also klar, es geht um shang Tsung's Plan. Und Shang-sung hat die Krone einfach von Raiden abgegeben. Richtige Ehrenmann. Ah, irgendwas steckt da noch mehr dahinter. Glaube ich. Also, Marsch lässt mich laufen. Mit R2 kann ich den Extenden auf den Scream. Cool. Ist das? Ah, Kugel kann gehen. Du hast Glück, Johnny Cage. In meiner Obhut zeugen du und Sonja viele feine Sklaven. Wollen wir? Hinter das Schiff und versenkt die Fracht. Wir müssen schnell Karren ging voraus, um die Insel zu stürmen. Aber wir verloren den Kontakt zur Nachhut. Zu Commander Cage und den Spezialeinheiten. Königin Shiva und den Shokan. Und zu Mutter. Ich spreche nur aus, was wir alle denken. Sie hat uns nicht verraten. Ziehen wir keine schnellen Schlüsse. Da! Die Spezialeinheiten? Nein. Verflucht seist du, Mutter. Tötet euch einfach. Ich schaue kaum nicht nach deiner kleinen Niederlage im Kolosseum. Das gehört mir, Zinberg. Hol's dir. Ich hoffe, du hast mehr als das für den Erben des großen Kung Lao. Ich finde Kitana. Schade, dass die Zeitschmelze das Turnier unterbrach. Ich wollte dir gerade das Genick brechen. Warum hattest du Angst, mir in die Augen zu sehen? Ich fürchte nichts. Mehr. Boah, diese Ansagen hier. Richtig heftig. Nein, du machst ja gar nichts. Leg mich. Fuck, ich hoffe, das Kapitel ist gleich vorbei. Ich will nicht auf der auf der bösen Seite kämpfen. Ich mag das nicht, dass ich jetzt alle besiegen muss hier. Es tut mir schon extrem weh, dass ich Johnny Cage und Sonya Blade besiegen musste, beziehungsweise Cassie Cage schon. Und dass sie jetzt alle versklavt sind. Oder halt so festgehangen. Momentan sind sie noch noch. Doch, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Ich will das nicht. Sperr! Sind ist auch knallhart mit im Hut, ne? Fängt den einfach ab, verdammt nochmal. Leck mich doch fett. Also, ich hätte es nicht gedacht, dass sie die Story nochmal extrem aufwerten können. Aber es ist echt so, dass dieser Teil ein würdiger Nachfolger des Spiels ist. Also, ja, Nachfolger, halt ein Bonuskapitel, wie gesagt. Oder fünf Bonuskapitel oder so. Boom, 2-0. So. Und das ist eigentlich ohne Fähigkeiten. Schick. Komischer Scorpion-Skin. Du beschämst deine Linie. Klau. Dein Genick zu brechen wäre ein zu leichtes Ende. Sag mal, lehrten deine Meister dich das Schwert? Ah. Ah. Ah. Komm, Kitana wacht. Welchem Zauber hat Kahn dich diesmal belegt? Naives Mädchen! Deine Mutter ist nicht verhext! Das war sie nie! Sie hatte einen Mann! Ein Königreich! Und du hast beides genommen! <lacht> oh, Kitana! Mein erster Ehemann, dein Vater, war ein Narr. Jared glaubte, dass wir nicht besser wären als das Volk. Er verzichtete auf die Privilegien unseres Throns. Er gab unsere Macht auf, unsere göttlichen Rechte. Edenia wurde schwach und verwundbar. Dann kam Shao Kahn, nutzte seine Macht, nahm, was ihm zustand. Ein Mann, der sich seiner Privilegien nicht schämte und schwor, meine zu schützen. Ich hatte meine wahre Liebe gefunden. Um unseren Bund zu segnen, tötete ich Jared für ihn. Du liebst Shao Kahn mehr als deine eigene Tochter? Lass die Frauen in Ruhe aus, Erwählter. Du schuldest mir den Kampf. Wärst du tot geblieben? Bitte, das verletzt mich, Tochter. Ich bin bereit, viel Schlimmeres zu tun. Zu leid, es mir tut. Ich muss den Kampf Mutter gegen Tochter machen. Das ist der storymäßig wichtigere Kampf für mich, finde ich. Auch oh, wenn ich ihre Es sind gerade zu viele neue Charakter für mich. Ich kann die Techniken nicht merken. Das ist das Problem. Wenn ich Zeit hätte, eine nach dem anderen gut anzuschauen, dann könnte ich die mit der Zeit auch. Aber momentan kriege ich einfach die Charakter nicht rein. Ich weiß unterdessen, dass der Assi ist. Und oh, natürlich gegen Fatal ab von meiner eigenen Tochter, natürlich. Ach scheiße, die Enttäuschung jetzt. Ich glaube, dass sie den Vater umgebracht hat. Vielleicht finden wir das... Ich habe auf, auf der Wii noch einen Mortal Kombat Armageddon. Das ist ein Spin-Off. Wo wir aber, soweit ich weiß, eben um dieses Edenia kämpfen. Da sind zwei Brüder ausgesandt, um irgendwie was zu klären. Und ich glaube, da geht es darum, wie Edenia gefallen ist in diesem Spin-Off. Und das wollte ich eigentlich schon lange spielen, bin aber nie dazu gekommen. Genau, den habe ich vorhin gesucht. Hinten vorne, Fierik. Die screamt einfach so. Kann ich das verzögern? Na klar, kann ich das verzögern. Ja, solange ich Dreieck drücke, schreit sie glaube ich nicht. Und wenn ich extende, dann läuft sie einfach länger mit dem Schrei rum. Ja, ein Grab kommt. Noch Grab rein. Weil der so schön eklig ist, töten wir mit einem Grab. Bitteschön. Dankeschön. Gut, also. Ja, ich wollte den Kampf unbedingt machen und ich, ich, wir sind jetzt eine halbe Stunde an diesem Kapitel. Ich hoffe, das ist gleich vorbei. Weil ich, ich will nicht auf der bösen Seite kämpfen. Das gefällt mir nicht so. Sie hat die Außenwelt verraten. Sie hat mit Raiden konspiriert, um euch zu täuschen. Er will Chronikers Macht. Warum? Um das Reich zu zerstören. Alle, die Kitana gefolgt sind, sind Teil ihres Verrats. Euer Urteil lautet Tod. Aber wir werden jetzt Milde gewähren. Und Reichtum in der neuen Ära. Allen, die Kitana entsagen... Und unter unserem Kommando kämpfen. Ran an die Ruder. Wir müssen einen Kampf gewinnen. Für die neue Ära. Katana werden wir in Ketten legen sie soll die Qual der Niederlage spüren und was wird aus ihm